Hm. Durchs teleskop betrachtet mit unscharfem fokus muss ich gestehen sieht dann wieder so aus wie als aber ein hotspot hätte aber direkt von vorne eingeleuchtet hm. guten morgen oh. naja da muss ich mir noch was einfallen lassen da kommst du schon weitaus besser ran, ne? Ohne irgendein Hilfende. Na gut. Ah, jetzt ja. Geht doch. Aber es ist extrem hell. Wirklich extrem hell. Cool, jetzt kann ich weiter ranzoomen. Ah. Richtig optischer Zoom. Und bis hierhin. Muss ich mit dem Arm ein bisschen nachstellen. Ah, Na, das kriegen wir hin. and 1400 miles by night so precise is the loran timer loran, also mit loran war es damals schon möglich gewesen hm. auch ohne Satelliten halt überall rum zu fliegen haa, <lacht> regen, juhu endlich ausgerechnet da, wo ich ausgeschalten habe. Du, da gibt es doch irgend so ein Institut, was die Blitze zählt, ne? Heute haben sie zu tun. Ui. Und wozu tun die das Zeug in äh dass die Blitze sich oben entladen? Oh, dann dürfen die sich innerhalb der einzelnen verschiedenen Luftschichten entladen und nicht Naja, dass es halt nicht einschlägt in die Sendemasten. Ne? Dass unser GPS-System weltweit aufrechterhalten werden kann. Das ist ein ganz schönes Spektakel. hört aber auch nicht auf. Ne? Ja wie es aussieht, hat es wirklich funktioniert, was sie die letzten 10, 20 Jahre da am Himmel gemacht haben. Schachbrettmuster mit Alu und Barium gesprüht. Und wenn jetzt größere Gewitter kommen, dann erreichen die nicht mehr den Boden. Dann pendeln die da oben ewig lang hin und her. Und man hört fast nichts. Und ja, irgendwie muss ich es ja dann trotzdem irgendwann mal mit der Erde entladen. Das würde mich dann mal interessieren, wie das dann ausschaut. Jedenfalls, die Sendemassen sind soweit gar nicht gesichert. Und dass die Mobilfunkbetreiber heutzutage mehr Kohle haben als irgendwelche Staaten, ist ja eigentlich auch kein Problem mehr. Ne? Und das unterstützen wir alle, indem wir es nutzen. Hm. Der Mensch und Natur-Nico ist nach Tonga ausgewandert. Und er hat da unten die Gouverneurstochter kennengelernt, die die Insel praktisch führen. Ne? Und hat ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass da unten in Tonga seit 1992 es in der Verfassung steht, dass diese Insel Chemtrail frei bleibt. Also in Zeiten, wo man hier noch nicht einmal was davon gehört hat, noch nicht einmal irgendwie als Verschwörungstheoretiker was davon gehört hat, war es da unten schon so gewesen, dass es in der Verfassung verankert gewesen ist. So was mir auch noch nicht passiert. Die ganze Zeit war es ja aktuell gewesen, dass bei YouTube hier die komischen Monkeys für eine system für einen Systemabsturz verantwortlich sind und daran arbeiten. Jetzt ist es mir bei Google passiert, wo ich nach den Akkus gesucht habe, die in den Satelliten angeblich verbaut werden. Und da habe ich hier gelesen, auf der Rostic Rue Seite, die neue Akkus entwickeln wollen für Satelliten dass die damals Nickel-Wasserstoff-Akkus hatten. So, und jetzt habe ich Nickel-Wasserstoff-Akkus hier oben eingegeben. Und jetzt fragt mich Google doch allen ernstes, ob ich ein Roboter bin. Hattet ihr das auch schon mal? Ach, ist das schade. Jetzt haben wir hier nämlich schön einen Weblink, ne? details zu den Nickel-Wasserstoff-Akkus äh, der NASA-Sonden auf Englisch. Aber die arbeiten auch schon mit 404 NASA. Das kosmische Objekt, nach dem du geschaut hast, ist verschwunden hinter dem Ereignishorizont. <lacht> Ihr habt es wirklich immer wieder drauf, die richtigen Worte zu finden. <lacht> Herrlich. Morgen ist der große Tag. Heute ja schon. Ist ja schon der 10. Juli. Gucken wir mal, was heute so abgeht. Ja, ein paar Stunden danach, wenn ich aufgestanden bin, werde ich nach Rodewisch fahren. Zu der Sternwarte, die als erstes 1957 die, das erste Foto vom Sputnik gemacht hat. Und ähm, im Laufe des Sputnik-Hypes hat sich ja dann die NASA gegründet. Also eigentlich ein ganz wichtiges Schlüsselding dabei. Ja, und äh, wir als Batteriebuster, uns interessiert dann natürlich, wie, also auf Wikipedia stand, dass der Sputnik-Satellit, mit einem Funksender und einem Thermometer ausgestattet worden ist. Ja, die Signale hat ich glaube vorher schon irgendjemand aus Norddeutschland empfangen, so wie es da drin stand. Und ja, die Fotos sollen die dann gemacht haben davon. Das will ich mir mal angucken. Und ein Thermometer soll mit dabei gewesen sein. Da, wenn die schon eins mit hochgeschickt haben, musste sie auch irgendwas angezeigt haben. Das würde mich mal sehr interessieren, wie warm es denn in 400 Kilometern Höhe ist. Weil, hm... Der Funksender, der braucht ja irgendwie eine Stromversorgung. Und da gibt es zum Beispiel, ja, das ist eigentlich das Einzige, was da funktionieren würde. Wer ja, hast sowas hier? Das war eine Nickel-Hydrogen-Batterie. Das ist von Wikipedia. Und ich werde euch den Text mal ganz kurz vorlesen. Wenn ich darf. Darf ich? Ich darf. Einige Wasserstoffakku Nih2 ist eine wiederauflaufbare elektrochemische Spannungsquelle auf, Bezug, äh, auf der Basis von Nickel und Wasserstoff. Wasserstoff wird in einer Druckzelle gespeichert und unterscheidet sich dadurch von den Nickel-Metallhydrid-Akkus. Nih2-Zellen sind teuer und unhandlich, besitzen aber eine gute elektrische Eigenschaft, die sie zu einem bevorzugten Speicher für elektrische Energien in Satelliten und Raumsonden machen. Beispielsweise wurde die ISS und der Mars Global Survivor der NASA mit Nickel-Wasserstoff-Akkus ausgestattet. Die Energiedichte beträgt 75 Watt pro Kilogramm, bezogen auf das Volumen jedoch lediglich 60 Watt pro Quadrat, nee, Kubikdezimeter. Ach, Kubikdezimeter. Die Lagerfähigkeit beträgt mehrere Jahre, die Leerlaufspannung beträgt 1,55 Volt, die Spannung unter Last 1,5 Volt, die Entladespannung 1,25 Volt. Die Zellen verkraften mehr als 20.000 Ladezyklen, über Druck- und Spannungssensoren lässt sich der Ladezustand recht konstant bestimmen. So, das ist das erste. Dann wollte ich mal gucken, was es dann noch so alles zum nickel wasserstoff -Akku gibt. Hier die äh, englische, ja hier, chemie.de. Ne? Chemie.de, sehr seriös. Ne? Also wer die Seite bekommen hat, das muss einer der ersten sein, die müssen Geld haben. Okay, so, ein nickel -Akku ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle auf ba Aha. Okay, die haben Copy und Paste gemacht. So, mal gucken, was es noch so gibt. Auf Amazon wollen wir auch nichts. Ja, dann gibt es Nickel XXX. Ah, Biowasserstoffmagazin. Das klingt gut. Äh, drei Stunden später. Äh, die will nicht aufgehen. Darf ich nicht sehen? Schade. Was haben wir noch? Hier, Nickel enzyklopädie.de jawohl das muss doch auch was sein enzyklopädie ach die geht so einige wasserstoffargos ein wieder elektrochemische spannungswasserstoffe ach so die haben wikipedia wenigstens als quelle drunter geschrieben hm, anständig so dreimal derselbe text eine Ist eine wiederaufladbare 4-maler Text, ist eine wiederaufladbare 5-maler Text, äh, ist eine 6-maler Text, Seite 2. Tatrian-Batteries, nee, das will ich nicht. nickel wasserstoff akku einige ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle, ba ba ba. Baba. Ba, ba. so, also vielleicht habt ihr da mehr Glück, irgendwas dazu zu finden, aber ich finde immer nur denselben Text über Nickelwasserstoffakkus. Hat es schon mal jemand von euch gebastelt zufällig? Hm. Na gut, okay, wie auch immer, falls es dann halt so sein sollte, dass er in den 86, 83 Kilogramm, Sputnik so eine Nickel-Wasserstoffzelle einbauen konnten, geht es immer noch um den Sender, den sie eingebaut haben. Und ich kenne mich mit Sendern nicht so gut aus, aber so wie ich das momentan mitbekommen habe, sind da Kondensatoren irgendwie eine Grundvoraussetzung mit dabei. Glaube ich zumindest. So, und dann habe ich mal gesucht, wie tief denn. Die tiefsten Kondensatoren gehen. Ne? Den meisten geht ja nur in welche positive Temperaturrichtung geht. Und da haben wir hier etwas von IT-Wissen-Info. Da könnt ihr es nachgucken. So, da geht es ja erstmal los, dass äh, es genau wie bei unserer DIN äh, so, eine, so ein paar Klassen für Kondensatoren gibt. Das heißt dann von der Electronics Industry Association, ist, eine EIA. Ne? Das ist sowas ähnlich wie unsere DIN-Normen hier. So. Und da ist hier zu lesen, ne, die Klasse 1 Kondensatoren sind super, mit einem Temperaturkoeffizient von 0. Das heißt, ähm, wie sich da die Temperatur ändert, als ist halt wie es wurscht, die Kapazität bleibt gleich. Trotzdem haben die ne, Elektrolyt drin oder irgendwas, was mit Sauerstoff hantiert und so. So, und da sind hier die besten Kondensatoren heute, ne, X7R, im Temperaturbereich zwischen minus 55 Grad und plus 125 Grad es kann durchaus sein dass ich nicht richtig recherchiert habe wenn da jemand wirklich wirklich aussagekräftige sachen dazu hat da soll es mir mal bitte verlinken es geht um kondensatoren die bei ja wie warm ist es in 400 kilometer höhe so hm. irgendwo in der nähe vom absoluten nullpunkt ja Dort fliegen die Teilchen zwar mit Temperaturen um die 1000 Grad Celsius rum, aber da es so wenig Teilchen sind, fast schon im fasten Vakuum sozusagen, ist die mittlere Temperatur trotzdem so. Angeblich waren wir nicht halt oben gewesen, wie gesagt, aber so nach dem, was hier veröffentlicht wird über öffentliche Quellen, so bei dem nahe dem absoluten Nullpunkt. Wasserstoff geht bis minus 230 Grad, dann wird's fest, Sauerstoff nur bis minus 185 Grad, dann wird's fest. Oder flüssig, besser gesagt. Ja, von daher, Erklärung. Ja, aber so wie es aussieht, gibt es da schon ziemlich viele Leute, die da Bescheid wissen. Hier, den Film kann ich euch mal ins Herz legen, kann man... Ab und zu lachen, aber auf die versteckten Sachen möchte ich da eher so anspielen. So, hier darf man ja nur 15 Sekunden oder wie viel darf ich spielen? Eigentlich überhaupt nichts. Ne? Ich muss es immer nebenbei latschen. Und Sie haben noch fast nichts gesehen. 6 Kilometer Flure, 82 Räume und 5 Ebenen. Ach was? Das muss ja heizkostenmäßig ganz schön reinhauen. Heizen Sie mit Öl oder was? was? Das ist witzig, wie Sie niesen. Sie niesen genau wie... Wir hier keine... Genau, warum? Hm? Ähm, sind Sie gut in Physik? Ja, ja, geht so, ja. Gut, die Schwerelosigkeit ist das Fehlen der Wirkung der Erdanziehungskraft, okay? Ändert man also hier das Verhältnis der V3 und V4 inhärenten Kräfte und kehrt es um, gelangt man zu der Formel P-1 gleich V durch 5. Nun stimmt in der Raumstation also unser Gewicht mit der Beschleunigung beim Freien Fall über wie in der Beschleunigungsformel V-4 plus S gleich VT-2. Wie auf der Erde, das ist doch ganz einfach. Totaler Blödsinn. Ich habe auch mal Theater gespielt, als ich jung war. Leintheater. Was machen Sie denn, gerade? Ich schaue bloß, ob ich Nachrichten habe. Wir sind hier im Weltall. Hatten Sie das weg? Aber ich habe doch drei Balken. Das ist normal, dass ich empfangen habe. Mein Schwager hat es frisiert. Naja, Mathe ab. Kommunikation. Die Techniker der Raumfahrtbehörde versuchen weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wir befinden uns noch nicht im Ernstfall, erklärte die Staatssekretärin für Verkehr, Coralie Perron. Nein, Monsieur, wir haben keinen Ernstfall. Doch nun zum Sport. Entschuldigen Sie... Hallo? Ah, Hugo. Geht's dir gut? Ja klar, mach dir keine Sorgen, alles in Ordnung. Ich meine, wir haben ein großes Problem. Wir können keine Verbindung zur Erde herstellen. Aber die Leute sind eigentlich ganz nett. Also wie es aussieht, komme ich früher heim. Was ist los? So, haben wir es endlich geschafft. Mann, ein Wärm hier. Okay. Bin mal gespannt. Hier habe ich schon mal was Schönes, Interessantes. Es ist die kraftstrotzende Sonne, Ausdruck des Männlichen, so verkörpert der Mond das seit jeher das Weibliche. Na, immerhin. Okay. Ich komme. Und ja, Der momentane Leiter, der Sternwarte Rodewisch, der Herr Engelmann, der hat mir alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet, war sehr nett gewesen, war aber damals nicht live mit dabei gewesen, als der Sputnik gesehen worden sein, worden will. Aber ähm, ich dachte ja, die haben den Sputnik dort fotografiert, aber Pustekuchen auf Wikipedia stand ja, dass sie die Trägerrakete in der Sternwarte Rodewisch fotografiert haben. Da sieht man so ein Foto von so einem sternschnupperader ähnlichen Ding. Das kann ja gut sein, aber zu dem Sputnik an sich, da hat auch der Herr Engelmann sagen müssen, also den sieht man nicht durchs Fernrohr. Also der wurde höchstwahrscheinlich aber nicht mehr dabei gewesen, aber so wie ich ihn verstanden habe, er persönlich, ich glaube nicht, dass er damit dem Fernrohr gesehen worden ist. Also ist der allererste Sputnik dieser Beweis, zumindest der sichtbare Beweis durch Fernrohr aus der Sternwarte Rodewisch, der müsste dann etwas korrigiert werden. Ja, alle, die damals dabei gewesen sind, leben nicht mehr. Und huh. mal gucken, wie das mit den anderen Satelliten so ist. Das Interview ist vorbei. Fairerweise. Ja, Herr Engelmann hat es damals live nicht miterlebt hat ja, die Standwerte dann irgendwie übernommen und er hat mir empfohlen, mal beim DLR, Deutschen Luftraumfahrtorganisation, mal nachzufragen, wie die Akkus gebaut worden sind vom Sputnik. Zumindest weiß ich es aber schon mal, dass, der, dass nicht der Sputnik hier fotografiert worden ist, sondern die Trägerrakete ist hier fotografiert worden. Ja, weil das sind ja jetzt hier Infos von der Quelle. ja?